Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Gernot Adner von gernotadner.com. Heute im Gespräch mit Johann Beuer, dem Heizkostenrebell. Ich habe eine Frage an dich. Lohnt es sich, den Nachtspeicher auszutauschen? Ganz einfach. Ja. <lacht> Die Nachtspeichertechnik war vor vielen Jahren mal eine sehr gute Technik, weil es darum ging, in der Nacht Strom zu in Wärme zu speichern, denn diese Nachtspeicheröfen sind ja riesengroß und wahnsinnig schwer und haben da sehr, sehr viel Masse drin. Also in dieser Masse sind eine Menge Steine, die aufgewärmt werden in der Nacht mit Nachtstrom. Dieser Nachtstrom war mitunter die Hälfte von dem in den Kosten, was der Tagstrom war und das hatte damals auch einen guten Sinn. Inzwischen hat sich das alles geändert. Der Nachtstrom wird überhaupt nicht mehr so preisgünstig angeboten und man fährt praktisch mit dem gleichen Stromniveau. Das heißt, heute hat man das Problem, dass man hohe Stromkosten mit diesen Geräten hat und da gibt es wirklich noch andere Themen, die da dazu kommen. Welche Alternativen gibt es da deiner Meinung Was sind die ja, besten? Also die beste Alternative ist natürlich die Infrarotheizung, weil äh, die wird auch mit Strom betrieben und dort bin ich in der Lage, die Wärme sehr viel konzentrierter dahin zu leiten, wo sie gebraucht wird. Denn wenn die Leute an der Stelle, wo sie sitzen, die Wärme drin haben, und das kriege ich mit dem Nachtspeicherofen nie hin, weil der Nachtspeicherofen wälzt einfach Luft um durch Gebläse, bringt eine Menge Staub mit sich und so weiter. Und das kann ich mit der Infrautheizung viel, viel besser lösen. Außerdem muss ich auch noch dazu sagen, dass ich einen Nachtspeicherofen, der 3000 Watt hat oder 5000 Watt, aber gehen wir mal von 3000 Watt aus, dass ich dort in diesem Raum meistens nur noch 1800 bis 2000 Watt installiere. Herzlichen Dank für die Informationen. Gerne. Mehr Informationen gibt es auf heizkostenrebell.com. Ja, hier im Heizkostenrebell, da können Sie erstmal die elf Gebote betrachten und dann sehen Sie viele Dinge vielleicht anders, die Sie früher anders gedacht haben, in diesem Sinne. Herzlichen Dank. Danke dir, Johann. Danke.